Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu po Zuckerpopel. Ich will immer Popel mit Zucker sagen, Entschuldigung. Äh, ja, auf jeden Fall. Hier sind wir. <lacht> äh, Rom habe ich zu 11% wieder aufgebaut. Äh, wie ihr seht, hier ist ganz viel gekauft, teilweise noch nicht alles. Aber wir haben es langsam. Kunstwerke, also Bänke. Banken zu habe ich gekauft, äh, Kunstwerke kann ich noch nicht kaufen. Die kosten teilweise irgendwie 200, okay. Äh, ich habe Mail. Die wollte ich als erstes angucken, eigentlich. Habe ich auch letztes Mal gesagt. Okay, warte mal. Jetzt hat er natürlich den Filter nicht mehr drauf. Aber er hat schon das richtige Mikrofon. Hoffe ich jetzt für den sonst. Ich gucke kurz. Moment. Sorry. Sorry. gerade rauszufinden, ob er das nimmt. Sieht so aus. Ja, so wie das ausschlägt. Okay, jetzt jetzt habe ich lange... Ich hasse meinen PC wirklich hart langsam. Aber wirklich. Hi. Hallo, willkommen. Ich muss kurz was gucken, sorry. Okay, der nimmt den richtigen Mikro-Output wenigstens. Jetzt muss ich nur gucken, dass der. Weil er nimmt recht viel Hintergrundgeräusche auf. Ich muss kurz Filter rein. Rauschunterdrückung. Ja, wird schon passen. Ah, guck mal. Okay. Ja, ich glaube jetzt habe ich jetzt habe ich einen Schwellwert gefunden, dass er erst ab einer bestimmten Lautstärke aufnimmt. Ich glaube, das ist ganz angenehm so. Okay. Ja, dann gucken wir uns mal die Mails an, die wir haben, wenn ich die finde. Und mit der quatschen. Warum müssen wir ständig hier unten bleiben? Abstergo sucht noch nach uns. Am besten gehen wir gar nicht mehr raus, aber dann gehen uns die Vorräte aus. Es wie in der Höhle bei einem Platzregen. Ja, und wie ich die Templer kenne, ist hier bald tiefste Regenzeit. Okay. Äh, kann ich noch mehr mit dir Ja, ich quatsch mit denen. Das ist voll interessant, denke ich. Warst du mal im Animus? Deine Vorfahren hatten so interessante Leben. Ich war einmal drin. War ganz schön lahm. Ja, was warst du? Eine alte Jungfer Vielleicht? Schlimmer, ein preußischer Söldner. Stundenlang Kanonen abfeuern. Ätzend. Ja, Kanonen sind Kinderkram. Wieso können wir den nicht einfach aus dem Team werfen? Hat noch mehr Dialog? Okay. Muss das fertig kriegen. Ich will eigentlich gar nicht mit dem reden, aber ich will mit dem reden, damit ich alles mitkriege. Alles in Ordnung? Ich stecke nicht gerne im Untergrund fest, wenn die da draußen sind. verstehe ich suchen. noch. Du machst gute Arbeit. Hier ist es sicher. Aber für wie lange? Wittig gibt nicht auf. Niemals. Wir auch nicht. Wir sprechen später. Bitte geh jetzt da rein und finde den Apfel. Wir zählen auf dich. Leitest du immer noch die Teams da draußen? Kein Telefon. Rebecca arbeitet daran, uns online zu bringen. Seit wann machen die Mädels die ganze Arbeit? Sie ist kein Mädel. Hey! Du hast ein Blick. Kann man, der hat sicher auch mehr sein. Ja. Sind wir hier sicher? Ich mache mir mehr Sorgen um die anderen Teams. Wenn Abstergo über Informationen zu den Tempeln stolpert, das wäre eine Katastrophe. Die einzigen, die von diesen Tempeln wissen, sind hier in diesem Raum. Ja, jetzt? Aber wer weiß, vielleicht hören die uns ab und du hast gerade alles verraten. Du hast damit angefangen. Du bist paranoid, Desmond. Ah. Gute Antwort. Ja, ist okay. Wo kann ich jetzt meine Mails angucken? Nö. Nö. Habe ich einen eigenen PC vielleicht? Ich weiß nicht. <lacht> Mal anschauen. Da drüben ist ein PC frei. Uh. Wir probieren es mal. Ich weiß nicht, was Mailer Demon heißt. Ich glaube, das war, dass ich das Mailprogramm einmal benutze. Ich dachte schon, wir können alle anschauen, das wäre jetzt cool gewesen. Naja. Eingang 1, Lucy Stillman. Sitzungen. Ah, das ist nur Protokoll. Protokoll. Ja, gut. da dazu kommt was Interessantes raus, vielleicht, aber naja. Nein. Beliebige Taste sind natürlich auch Dreieck. Nice. Okay, wie gehen wir denn in Animus rein? Denn ich habe da noch ein bisschen was zu zeigen vom letzten Mal. Nach der letzten Folge oder nach dem letzten Stream habe ich ja noch ein bisschen weiter gespielt, also im Stream. Aber nach der letzten Folge. Als habe ich Two Steps from Hellas Over, verdammt. Ich habe mir vorhin. Eben, ich muss ja was laufen lassen, weil. Turtle Beach hat ja irgendwas drin, dass nach ein paar Minuten das Headset selbst ausgeht. Und Elgato Captures zählt nicht als Sound Input, wenn ich es über. Streamlabs habe halt. Jetzt bin ich wieder an der Steuerung gewöhnt. Ich habe vorhin DVD gespielt und. L2 Rennen natürlich wieder. Also eigentlich ist ja L1, aber ich habe es umgestellt. habe ich es mir gewohnt, war von Dead Space gerade. Ich finde L2 echt angenehm zum Rennen. Äh, wie auch immer. Äh, auf jeden Fall, deswegen muss ich immer einen Track laufen lassen. Und ich habe einfach ein Lied in endlos Schlaufe. Ist einfacher. Da muss er nicht so viel laden, dann ist immer das 2 ah. Und das ist gerade Two Steps from Health von Frequencer meinte ich. Ja. Yeah. Die Unknown Heart of Courage Remix. Okay. Ja, wie auch immer. Ich habe hier einige Borgia Gebiete gemacht. Den hier nicht. Äh, doch, den hier auch unterdessen. Ist alles mit Stream. Aber wir müssen jetzt hier die Mission machen. Da gehen wir jetzt hin. War ganz cool. Ich habe ganz viel Geld bekommen, ganz viel Geld wieder ausgegeben. Das klingt speziell. Okay, ja, wir müssen da hoch. Ich habe ein paar komische Orte gefunden, einige davon habe ich nicht geschafft, weil es war echt schwer und wenn ich dann zehnmal gegen Wachen renne, dann kriege ich halt den Typen auch nicht, bevor er weg ist. Für einen anderen musste ich viermal wieder rein, weil die werden ja resettet, wenn ein neuer Tag beginnt. Ich im ist so als 20 Minuten mal. Ah. Nice. Und ja, für den Stream selbst hier, weil ich das aufnehme, mache ich halt keinen Chat und so rein. Ich habe mir überlegt, ob ich reinmache, dass ich Abos anzeige, aber finde ich jetzt auch ein bisschen komisch. Ich guck mal, wie ich es mache. Vielleicht ein Pausascreen einfach oder so, aber... Ich will sagen, ich werde den Videos nicht drin haben für YouTube halt. Deswegen. Wobei, so ein Pop-Up, falls mir jemand folgt, ist ja voll okay. Mal schauen. Äh, ja, denn ohne Sound, weil... Das klingt ab. Jetzt bin ich ja gespannt, was sie hier unten haben, Den Schrein des Romulus finden. Volle Synchronisation innerhalb von 8 Minuten. was machen okay das ganze in acht minuten machen mal schauen. ich weiß nicht mal was ich hier oben mache aber es sieht richtig aus bis jetzt ja toll danke ich habe die schlechtesten post jetzt der welt Ich hoffe, das hält jetzt ein bisschen. Muss ich jetzt alle vier Hebel einfach aktivieren oder wie? Dass das Tor am Schluss aufgeht. Ah, okay, ja. Alles klar. Der müsste da drüben sein, aber ich glaube, ich bin falsch gelaufen. Kann es sein? Ja, ich glaube, ich bin nicht. Ich probiere es mal suchen. Ach, leck mich. Okay, das ist nicht mehr so schwer in 8 Minuten aus jetzt kommen noch viele viele mehr ich befürchte mal nicht also ich hoffe mal nicht besser gesagt. ich wollte jetzt sagen das Boden ein das ist ja zu darüber. Das heißt, wir müssen uns zuerst mal umschauen und gegen diesen Typen kämpfen. Wir haben ja schon zwei gesehen, die sich versteckt hinten. Klar, weil der Borgia-Banner hier unten voll die Macht hat. Ich weiß ja nicht mal, was ich hier mache. Ah. Ja, so ein Spiel nach sieben Jahren wieder zu spielen oder so ist halt nicht das einfachste. Ich bin komplett falsch. Boah, <lacht> ich hoffe, ich muss mich da nicht einmal komplett rumschlagen. Ich weiß ja nicht, ob ich das richtig mache. momentan. Ich glaube schon. So wie es aussieht, kommen wir vorwärts. Also es wird schon nicht so falsch sein. Ah ja, guck mal Da müssen die hoffen, dass ich das in acht Minuten schaffe. Aber ich glaube nicht so an mich. weil lassen wir uns von überraschen. Also durch die Flammen kann ich sicher nicht. Würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Muss ich vorne so... Ah, komm. Klar. Da oben wäre Geld, das wäre halt schon gut, ne? Aber nein. Lassen wir das mal. Ich dachte, ich muss jetzt da runter und da drüber wieder hoch, oder so wie es aussieht. Nicht. Wobei doch, genau, das mache ich jetzt wahrscheinlich. Ja, das war einfach cooler aus, weil ich so gemacht habe, okay. So Zufall, wie die abgebrochen ist. Die Schatztur hole ich jetzt mal nicht. Also vorne, die ist jetzt eh viel zu spät. Vielleicht, wenn ich nicht auf 8 Minuten komme und ich gehe nochmal hier hin, hole ich die am Ende mal Aber eigentlich nicht. Ich folge mal weiter dem Parcours, weil zeitlich hoffe ich, dass es hinkommt. Und ich will nicht irgendwas resetten müssen, weil ich runtergesprungen bin. Hält er sich da? Okay, wir gehen runter. Er kommt da kommt er auch nicht hoch. Alter, was muss ich denn hier machen jetzt, damit ich da hinkomme? Huh. Ich habe keine Ahnung. Egal, wir gehen mal weiter. Oh oh. Und das soll man in 8 Minuten schaffen. Natürlich. Hä? Ja, das macht Sinn. Das Dead Space, like R3, drücken <lacht> zu gucken, wo ich hin muss. Okay, ich habe eben ja 8 also Minuten. Ich würde kein rausfinden, wie ich da hochkomme. Nein, das sieht doch nach einem Weg aus hier. Ja, genau das. Ja, doch, das war genau das, was du machen solltest. Dankeschön. Hä? Also wir können da rauchen. Da sehe ich gar nichts. Da ist irgend so eine Halterung. Na ja, gut, da aber auch. Okay, das sieht schon besser aus. Ja, ich glaube, das ist es. Oh, die Flaggen werden sogar links unten, auf, äh, rechts unten auf der Map angezeigt. Ich bin ein Idiot. Links von mir, rechts unten auf der Map so. Ja, ich, ich guck mal, ob ich das machen muss, aber. Eigentlich scheiße ich sich auch perfekt. Außer es gibt einen Erfolg. <lacht> Dann vielleicht mache ich's. Okay, da geht's sicher nicht hoch, da ist eine Kiste da oben. Und da muss ich hin. Habe ich sonst Truhen. Äh, Wege, die ich nehmen kann? Truhen. Da geht's hoch. Um. Ich glaube, das war das Zeichen für meine 8 Minuten, die ich machen müsste. Das ist okay. okay, das war wirklich das Zeichen. Okay, es scheint zeitlich echt machbar zu sein, wenn man weiß, wo man hin muss. komme ich wieder hier hoch. ja und alle wissen wo du bist okay wahrscheinlich wissen dieses archie schon aber egal also da drüben ist eine truhe da kann ich hin mal gucken nein nein Ezio da. okay man hätte ja nur rüber klettern müssen aber ist egal oh nice 1600 das kann ich gut gebrauchen so. Okay, das Geld kann man wirklich brauchen hier. Nicht so wie in einem alten Spiel, wo man irgendwie so... Hier hast du 50 aus einer Kiste, die seit Jahren versteckt ist. Also am zweiten Tag. Ich weiß nicht, ob die auf mich warten oder was die machen, weil... Irgendwas wollen die von mir, so wie es aussieht. Sie da backtracken wie komme ich da hoch wahrscheinlich vom balkon da hoch darüber einmal darüber da, da komme ich wahrscheinlich hier rauf oder auch nicht Na. No. Okay, dann nicht. So geht's nicht. Scheiße. Okay. Aber ich habe das Gefühl, das ist der Hauptweg. Mhm. Ich muss gucken. Ich weiß nicht, dass dieses diese volle die Synchronisation ist, halt damit so richtig Bonuspunkt. Nicht äh, ja, jetzt muss ich da irgendwie hochkommen, ne? Kurz hier ich ich Nö. Aber das scheint mir der Hauptweg zu sein. Das ist mein Problem jetzt. Vielleicht komme ich da erst nachher hin. Hat schon Angst, dass es nicht klappt. Okay. helfen, wenn ich stürze. Wir stürzen ja nicht. Wir sind Top-Assassine hier. Jahrzehntelange Ausbildung schon. Oh nein, oh nein! Perfekt, ein Rückweg, wenn ich falle. Okay, so geht's auch. Ich war mir fast sicher, dass ich da irgendwann noch hinkomme, weil jetzt ging es ja nicht. Aber ich hätte nicht erwartet, dass wir jetzt schon hinkommen da. Ich vermute jetzt mal, ich muss nach hinten auf den Balkon runter, um weiterzukommen. zu okay, so hoch, kann da nicht springen. Nein, du bist... Wieder hoch. Hallo. Okay, jetzt. Kannst du wieder nicht alleine klettern? Natürlich. Manchmal geht's, manchmal nicht. Manchmal, wenn ich R1 drücke, macht er Kacke, manchmal macht er nur dann was. <lacht> bin ich mal gespannt, was da ist. Ich lasse die Rüstung meiner Familie hier sich eine der besten, die ich je, die je angefertigt wurde. Möge sie dich, der du sie findest, im Kampf stärken. Andere Handschrift. Wir haben sie genommen und wieder hinter die Eisentür gebracht. Die sechs Schlüssel, die sie öffnen, werden unter unseren Brüdern verteilt. Wir werden sagen, sie komme von Romulus und sie werden sie anbeten. Brutus. Alright! Also wir müssen sechs von diesen Schriftrollen finden, um das Rätsel zu lösen in dem Sinn. Ich bin jetzt ein Goldjunge. Das heißt aber, da wir sind in der Story weitergekommen, wahrscheinlich. Das war ja, glaube ich, Main Story, dass wir diesen Hinweis finden, dass man das überhaupt machen muss. Weil die Wolfsdudes haben jetzt gar nichts gemacht. Ich dachte, da kommt noch was. Deswegen habe ich mein Schwert rausgenommen. Ich dachte, wir müssen kämpfen. Die Anhänger von Romulus. Diese Bande falscher Heiden terrorisiert die Stadt schon seit Monaten. Und treibt die Menschen in die Arme der Kirche. Wie praktisch. Genau. Ich vermute, die Borgia unterstützen sie. Doch Beweise dafür sind rar. Deshalb ist dieser Brief auch so wichtig. Hier ist er. Ich hoffe, ihr könnt ihn entziffern. Ganz so Schon wieder verschlüsselt. Dieser sollte doch eigentlich lesbar sein. Sie übermitteln sie mit einem Schiffrierblatt. Ohne das haben wir nichts. Manchmal ist Logik nicht der einzige Weg, eine Schlacht zu gewinnen. Andiamo. Ihr sagtet, wir hätten Verbündete. Bringt mich zu ihnen. Folgt mir. Ich mag den trotzdem nicht. Wir sind so eine richtig langweilige Folgemission. Mal markieren. Ja, ich hab's gecheckt, da ist ein Turm. Tada. Ah. Das ist markieren. Wir sind in letzter Zeit oft durch die Tunnel gewandert, um den Wachen auszuweichen, aber viele der Eingänge in die Stadt sind zerstört. Durch diese Tunnel kommen wir schnell ans Ziel, ohne auf Widerstand zu treffen. Es lerne ich ja nicht das Tunnelsystem. Ich habe die nämlich schon freigeschaltet, ohne dass ich gelernt habe. Ja, es sieht schon cool aus, wenn man da durch diese Tunnel geht. Das ist schon cool gemacht. Ah, die Screens. Aber wenn wir da sind, können wir auch ein bisschen was umschauen. Ich habe jetzt wieder ein bisschen Geld. Eigentlich müsste in der Stadt auch schon auf der Bank wieder Geld liegen. Ich meinte all 20 Minuten wieder. Ben trovato, Nicolo. Ah, Ser Ezio, welch Ehre. Fabio Ausini zu euren Diensten. Ich habe viel von euch gehört von meinem Cousin, Bartolomeo Dalviano. Ein feiner Krieger. Fabio lieh uns ein leeres Lager auf der Isola Tiberina. Ich weiß, dass ihr aus der Toskana bessere Unterkünfte kennt. Es ist perfekt. Bene, dann beginne ich mit den Vorbereitungen für die Romania. Noch kommandiert Cesare, meine Männer, aber bald sind wir hoffentlich frei. Nun schlage ich vor, dass wir den Angriff auf die Borgia planen. Oh, glaubt ihr, wir sind für einen solchen Angriff bereit? Ja. Wisst ihr zum Beispiel, wohin die Borgia Katharina Sforza brachten? Was? Dann wisst ihr auch nicht, dass die Borgia den Edenapfel haben? Wie konnten wir den Apfel verlieren? Also wisst ihr nicht, was unsere Feinde tun? Gibt es wenigstens einen Widerstand, der uns hilft? Kaum. Wir führen einen aussichtslosen Kampf gegen Cesares französische Verbündete. Wir haben ein paar Mädchen in einem Bordell, das von Kardinälen und anderen wichtigen Römern besucht wird. Aber die Besitzerin ist faul und feiert lieber Feste, als unsere Sache zu unterstützen. Was ist mit den Dieben der Stadt? Haben die eine Gilde? Sie. Aber sie wollen nicht mit uns reden. Ich weiß nicht warum. Was habt Vielleicht ihr Vielleicht zu arrogant, arrogant ist. Neue Freunde finden. So, kurz den DNA-Strang anschauen. Alles. Wo war das? Ich hatte Datenbank. Ach, wir lassen ihn einfach mal laden. Kommen wir raus oder kommen wir einfach in einen anderen Ort? 2 Rom in ruinen erledigt das ist gut also ja Rom in ruinen ist nicht gut vielleicht aber das kapitel erledigen ist gut der krieger der liebhaber unter Dieb. Ah ja wir kriegen jetzt die drei gilden Und wenn ich es richtig habe spielen wir noch im jahr 1500 oder 1501 eins von beiden was im letzten kapitel Perfekt. Okay, mein Einkommen in Rom steigt auch immer. Ich mehr Mails. Diana, da, jetzt ist sie da frei. Also, okay, wir sehen hier, wenn ich eine Sequenz nicht ganz erledigt habe, dann können wir durchskippen und schauen, was ich verkackt habe. Eben zum Beispiel die Hallen von Nero. Und? Ah, das war kein Damage nehmen. Genau, das war die Mission, ne? Ja, keine Gesundheit verlieren. Und hier ist unter 8 Minuten. Alles klar. Und dann ziehen wir das so. Und von diesen Prozentzahlen werden oben dann die synchronisiert insgesamt ausgerechnet. Und das halt. Okay, ja, ist egal. Wir machen mal weiter. Jetzt muss ich kurz gucken. Da ist die G Okay, wir haben drei Punkte, wo ich hin kann. Und ich will eigentlich auf eine Bank kurz. Von daher. Die Bank ist bei uns. Hier sind die Wölfe. Schatz des Romulus. Versteck von Romulus. Schatz des Romulus. Da waren wir doch schon. Boah, so weit außen. Wir machen zuerst mal die in der Stadt drin. Ja, das war zu weit. manchmal ist man den hier. Nee. komm jetzt. Was ist hier noch gesperrt? Nur Eingang. Okay, das ist gesperrt, bis ich die wahrscheinlich gekauft habe. Ähm Bank, du. Bank, Bank. Wir gehen da gleich hin, ich will zuerst zur Bank. Okay, aber ja, wir können ganz viel Geld machen hier. Äh, wir gehen mal kurz zur Schmiede. Ein bisschen Damage ab. Kann nicht schaden eigentlich. Wir gucken mal, was er hat. Kosten ein bisschen nass, aber ist halt... das noch nicht das kann ich brauchen kann ich nicht brauchen oder ah, 128 what the fuck kann es sein dass die preise sich senken ich dachte elfenbein war mal teuer vielleicht täue ich mich auch gerade also wir gucken mal kurz ich bin letztes Mal wirklich rumgelaufen, habe die Shops gemacht und Gebiete freigekauft. Hier können wir zum Beispiel noch die ganzen Kunsthändler und Schneider und so auf dem Weg machen. Ich guck mal, was ich gerade über den Weg laufe, das nehme ich mit, den Rest lasse ich sein. Werde ich dann nach dem Stream wieder machen, wahrscheinlich. Ich fand das eigentlich ganz gut, das heißt die Videos werden begrenzt auf Story und ein bisschen äh, die Tür machen. Weil wenn ich ein Borgia-Turm mache, dann nehme ich das trotzdem mit rein, natürlich. Aber alles andere lasse ich dann weg. Nein, Ezio, bitte nicht. Nein, immer noch nicht. Dankeschön. Da war es auch nicht. Oh, es gibt übrigens auch Schatzkarten wieder. Ich muss sie noch holen, das habe ich voll vergessen. Boah, wir haben genau genug Geld. 30 habe ich jetzt noch knapp. Ich glaube 31. Ja, unten uns Wir haben 3000 alle 20 Minuten. Das ist schon gut. Und die Bank kann halt wirklich viel halten, jetzt wie ihr seht. 40.000 und wir kriegen pro 20 Minuten 3000. Ich kann einfach mal 10 mal 20 Minuten, also 4 Stunden. Ja, eigentlich kann ich 13 mal. Ich kann über 4 Stunden lang nichts machen und ich kriege immer Geld dafür. Ich stelle mich trotzdem nicht elf gehen hin, das doch. Außer ich bin halt legit kurz während dem Stream oder so AFK. Dann lassen wir die Zeit laufen natürlich. Wobei ich weiß nicht, ob Pause mehr zählt, aber ich glaube nicht. Ja, ich habe definitiv nicht mehr genug Geld für die. denn jetzt Was sind die bringen wir das zu Ende sind es irgendwelche Banditen und Soldaten und ich sterbe mit drin. Das kann auch sein. Vielleicht wäre das ein bisschen dumm. Wahrscheinlich war das so ein Krieg von Banditen und Soldaten. Ich stehe da drin und Kämpfe mit. Willkommen in der Rosa in Fiore, Fremder. Salve, wärt ihr so freundlich, die Dame des Hauses zu holen? Madonna Solari ist nicht da. Wisst ihr denn, wo sie ist? Ich... Aiuto! Aiuto! Madonna Solari! Lucia! Wir dachten, du hättest uns verlassen. Genau ich auf ein Schiff. Mich ließen sie gehen, aber... Wer brachte euch auf ein Schiff? Sklavenhändler Misere. Bei der Isola Tiberina. Sie verlangen ein Lösegeld im Austausch. Ich hole sie zurück. zweieinhalbtausend beschaffen. What the fuck? Als ob ich jetzt zweieinhalbtausend fahren muss. So. Aber ganz ehrlich, da mache ich was anderes und warte, bis ich äh, meine 20 Minuten durch habe. Ne? Ich glaube, das mache ich halt wirklich so. Ich kann mal kurz probieren, ob ich auf den Aussichtspunkt komme in der Zeit. Sorry, aber ich klaue nicht zweieinhalb tausend zusammen. Das ja okay. Ich könnte in der Zwischenzeit auch ein Borger-Turm machen, nochmal, aber. und einen Arzt sollte ich gleich mal suchen. Ich habe keine Madpacks. Aber ja, ich will hier den Aussichtspunkt haben. Ah ja, das geht auch. Ich schätze. Nein, ich wollte den Ausraum. Okay. Okay, ich muss auf dieses hohe Gebäude kommen. Das war... Ich glaube, das geht noch nicht. Ich hoffe mal, dass ich das später kann. Ich weiß es nicht. Denn das Problem ist... Ich habe hier keinen Grip-Point. Das für schwarze Punkte, what the fuck? Ein Grafikfehler oder? Ich hätte jetzt gesagt Vögel, glaube ich sehe keine. Oh, oh. Ah, scheiße. Ähm, ja, vielleicht müssen wir die auch zuerst kaufen, dass ich da hochkomme. Das wäre doof. Ja, da komme ich nicht hoch. Da drin war eine Flagge, glaube ich. Ja, ich zeige auf jeden Fall die Collectibles, habe ich kurz zusammengeschnitten, wenn jeweils. Also, ein bisschen Edits werden schon reinkommen. Vielleicht kann ich von hier aus hoch. So, ich glaube, letztes Mal nicht ausprobiert. Was ist das für ein Fenster? Das sind zwei Gebäudeteile zusammengesetzt, die nicht gehen eigentlich. Okay, da sehe ich was okay das habe ich jetzt mal übersehen dass ich hier hoch hochkomme dem Fall. das war mein fehler aber jetzt weiß ich muss ich nur gucken wie es weitergeht Jawohl. ey ich, ich gut <lacht> aber das habe ich letztes mal wirklich nicht geschafft weil ich es verkackt habe also ich habe nicht genau genug umgeschaut Nice. Ich sehe eine Feder. Voll komisch, dass sie einfach nur noch 10 Federn hier drin haben. Nein, nein, nein, du bist ein Wichser. Fuck mal, nice. Hier muss ich rufen. Ich hasse die Steuerung echt langsam. Ja, mach, was du willst, machst du sowieso. Meine Fresse. Okay, das war ein bisschen tricky, hier hochzukommen. Habe ich nicht gedacht. Mal schauen, was hier oben ist. Wenn hier was ist. Nein! Ich bin tot. Ich hasse mein Leben. Jetzt muss ich das zum dritten Mal hoch. Seriously. Wieso tue ich mir das an? Sonst bleibt er an jedem Scheiß hängen und hier steht er nicht an der Wand an oder so. Da geht man auf die Kante drauf, um runterzuschauen. Nee, da macht er direkt mal Selbstmord runter. Ist mir egal, ich mache trotzdem den Aussichtspunkt. Halt nochmal. Weil da ist ein Fehler. Genau da. Wahrscheinlich bin ich viel zu weit hinten. Egal. Jetzt muss ich wieder gucken, wo ich da hochkam. Ich könnte beim Pferd rufen und durchreiten, aber das Risiko ist halt, dass ich alle anpöbel dabei. So, da müsste ich. War das hier hinten? Ja. Jetzt da. läuft mir vorsichtig da hoch. Ist das dein Scheiß Ernst? jeden fall lieblingssteuerung sollte jedes spiel so machen bitte gehen jetzt langsam <lacht> langsam und springt direkt mal runter Halleluja. Okay. Jetzt. Ich könnte den noch machen. Ich muss nachher eh wieder dahin, irgendwo. Da hin. Also kann ich den machen und bis dahin ist sicher alles gut, dann kann ich reinkommen. Weil ich krieg das Geld eh, wenn ich fertig bin. bin mir ziemlich sicher, dass sie mir nicht einfach zweieinhalb tausend wegnehmen danach. Naja, Kreis war jetzt auch so jetzt nicht mal einfach so hinrempeln. Ja, mit neuen Steuerungen tue ich mich manchmal echt schwer, leider. Ich sehe ja, das hier die Map nicht? Ich hab die Map hier. Okay, ich hab einen Bug, toll. Okay, er hat sich gehoben. Ich weiß nicht, ob das wirklich so viel schneller ist, als wenn ich einfach über die Wände klettere. Aber ich finde es cool durch die Städte zu reiten. So, jetzt muss ich da irgendwie rüberkommen. Da ist die Brücke. Kann nicht sein, dass ich kein Geld bekommen habe bis jetzt. Ich mach kurz den Aussichtspunkt, dann gehe ich auf die Bank und schau mal. Wahrscheinlich wäre ich in der Zeit, in der ich rumreite und das nicht mache, schon lange fertig mit rumreiten und allen Klauen, was ich habe. Okay, jetzt muss ich hier wieder hochkommen. Vielleicht ist es jetzt einfacher ohne Pferd, an, sorry. Sieht ab simpel aus. <lacht> Außer sie geben mir keine guten Kletterpunkte. Aber bis jetzt sieht es ganz stabil aus eigentlich. Da ist eine Flagge drauf. Die holen wir noch kurz. War die hier oben? Ja, hier oben war sie. Ich hoffe mal, ich kann von da drüben rüberspringen. Ich frage es aber, wie komme ich da hoch? An irgendeinem Punkt muss es, ein, muss es eine Option geben, reinzukommen. Vielleicht erst später. Okay, dann gehen wir mal zurück. Jetzt suchen wir uns eine Bank. Und zwar ist das hier wahrscheinlich die nächste. Ah, Das Pferd selber ist kein Problem. Nur wenn ich drauf hoffe dann wird schwierig. Ich wollte nicht mal reinlaufen, ich habe in die andere Richtung gesteuert, aber das Pferd hat in die Richtung geschaut. Ich bin viel zu weit drüben. Ist okay, ich schwimme kurz rüber und da rufe ich ein neues Pferd. Nicht schwimmen meine Mission. Okay. Das wirkt auch wie so eine Mission, da haben sie einfach so, ja komm, wir machen das jetzt, damit wir irgendwas gemacht haben. Du darfst nicht schwimmen. Wobei, nee ich glaube die Entführung findet auf dem Schiff statt, deswegen. Ja, aber ich habe Pech gehabt. immer diese Bank in der ich struggle. Wo ist mein Geld? Ich verpiss dich. Ganz ehrlich, ich soll Ich spiel 50 Minuten. Das heißt, ich habe es mindestens 45 im Spiel verbracht, aber nur einmal den Bonus gekriegt von der Stadt. Haben die ernsthaften der Zeit die Konto-Einnahmen ein, ein gefroren? Das finde ich so lame. Ist mir egal. Boah lag. Ein <lacht> harter lag. Das für eine Kamera hör auf anzusehen. Alter. Okay, das Spiel macht mich echt fertig. Es ist so viele Mechaniken drin, die einfach gefriest werden, weil die halt so denken, ja. Kein Bock, dass er das so macht. Deswegen ist es halt das einfach nicht so. Hat jetzt gar nichts geklaut. halt null vorwärts so wobei doch ich habe jetzt genug geld schon danke ezio aber dass das mit der bank nicht geht nervt mich Gleich. Ich beraub die beiden Mal hier. Okay, ich hab's gleich. Okay, das muss ich dahin. <lacht> Wo ist denn das? Weit weg wahrscheinlich. Ja, natürlich. Also eigentlich dürfte ich ja nicht schwimmen, aber who cares, ne? Ich will jetzt nochmal gucken, ob die Bank mein Geld immer noch nicht hat. Ich finde das ziemlich lame gerade. Ich sag mal nichts dazu. Aber gut, dann. Jetzt ist. Ich bin 57 Minuten am Aufnehmen. Also nach einer eine Stunde 20 sollte ich eigentlich wieder Geld bekommen haben. Spätestens. Ich bin eine Stunde live. Okay, Stunde 20 ist für beides ziemlich gut. Kann ich da rein? Ich glaube, das ist für ein Versteckort. Ich glaube, ich habe da gerade ein komisches Logo. Moment. Was ist denn das? Schmiedeauftrag. Okay, wahrscheinlich Rohstoffe sammeln. Okay, wir haben Sidequest so in dem Sinn. Ich glaube, die hieß so, sammle Items. Boah, wow, das war knapp. Die kann ich nicht beklauen. Wäre lustig gewesen. Hätte natürlich Stress gegeben, aber wäre lustig gewesen. Okay, ich merke halt, ich habe kein Lied für euch drin im Pause-Screen. Aber ich muss auf Klo. Ich will mich kurz verstecken vor dem, bevor ich irgendwas mache noch. Why? Wieso werde ich jetzt gesucht? Ja? Na gut, also, ich gehe kurz auf Klo. Mache euch noch ein Pausesklo. stories over